Hey, kennt ihr schon Laila, Mia und Felix? Die drei sind beste Freunde und die Hauptdarsteller in unserem neuen Kinderbuch, die Geldexperten. Sie verbringen viel Zeit zusammen, haben Spaß und kommen immer auf neue Ideen. Oft spielen sie gemeinsam auf dem Bauernhof von Mias Eltern und manchmal erleben sie einfach so kleine und große Abenteuer. Eines Tages, als der Verkaufsautomat im Hofladen streikt, finden Sie einen 20-Euro-Schein, der im Geldfach klemmt. Als Sie den Schein genauer unter die Lupe nehmen, erkennen Sie, dass es ein falscher 20er ist. Mit dem Falschgeld im Gepäck machen sich die Kinder auf den Weg zu einer Bank und erfahren viele spannende Dinge rund um das Thema Geld. Zum Beispiel, was eine Notenbank so alles macht, wie das Bargeld aus dem Sparschwein aufs Bankkonto kommt oder womit die Menschen früher bezahlt haben. Sie treffen Bundesbankpräsident Jens Weidmann und stoßen auf einen echten Goldbarren. Begleite die drei Freunde auf ihrer spannenden Entdeckungstour und lerne dabei unter anderem, wie man Falschgeld erkennt, auf welche Weise Leila, Mia und Felix bezahlen können und warum stabiles Geld so wichtig ist. Bestell dir dein eigenes Exemplar unseres Kinderbuches nach Hause. Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!